Moin meine Freunde, Manalize ist wieder am Schnitzel. Und heute, Jungs und Mädels, geht es mal darum, wie man einen unverifizierten Account verifizieren kann. Und dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, let's go mit dem Video. Ich komme und zeig Präsenz, breitreifen Regler-Benz, Kick-Aus-Pedal mit brandneuen Nike-TNs. Zeig das Geld mit paar hundert Gramm, die Runden fahren, denn der Kundenstamm ruft alle zehn Sekunden an. Moin meine Freunde, ich habe ihr seid wirklich alle sehr gespannt, wie das aussehen kann, wie das, selber, äh, wie das funktioniert, wie ihr das selber alles ausprobieren könnt. Das erfahrt ihr alles, wie gesagt, in diesem Video. Und ich habe es diesmal bei einem Account schon mal hingekriegt. Deswegen kann ich euch klar gewissern, dass es bei allen Accounts funktioniert. Sprich, ob es jetzt überhaupt noch funktioniert sollte. Eigentlich funktioniert funktionieren, weil es äh, eine 2019-Methode ist. Ich werde euch alle Screenshots in meiner Beschreibung reinsenden, sprich einen Download-Link, wo ihr euch diese Screenshots runterladen könnt. Und dann müsst ihr mal an mein Video klicken und dann immer Pause drücken und das, ich verstehe das schon. Auf jeden Fall, auf jedes einzelne werde ich drauf gehen und was erzählen über diese Screenshots. So meine Freunde, ihr könnt direkt sehen, diese 5 Screenshots das ist eine Methode bzw. ist die Methode, wie man unverifizierte Accounts in einen verifizierten Account äh, verifizieren kann quasi. Sprich, wenn ihr einen, euren Mail-Account und äh, ihr könnt nicht verifizieren, sprich, wenn ihr eure halt E-Mail nicht habt, oder weil ihr die E-Mail nicht mehr wisst oder das Passwort, keine Ahnung, dann könnt ihr mit dieser Methode auf jeden Fall euren unverifizierten Account verifizieren. Ich kann euch sagen, dass ich es das einmal ein bis jetzt hingekriegt habe, weil ich mich mit dem Thema einfach gar nicht auseinandersetze. Und äh, ich würde einfach euch mal gezeigt haben, dass es funktioniert, weil ich diese, diese Screenshots habe ich mir nämlich gekauft. Ich habe die auch nicht kostenlos geholt oder irgendwo geklaut. Das habe ich mir auf jeden Fall nicht, sondern ich habe diese Screenshots erkauft, weil ich auch nicht generell wusste auf dieser Seite, auf dieser random Seite, was sie überhaupt ist. Und da habe ich halt selber getestet. Einmal, einmal hat es, wie gesagt, funktioniert bei mir. Aber euch. Nicht, dass es bei jedem Account funktioniert. Ich werde auf jeden einzelnen Screwshirt reden, beziehungsweise werde ich da drauf gehen und euch etwas übersetzen, sage ich mal. Und da würde ich sagen, wir fangen direkt mal mit den ersten screenshot an. Ich habe es schon alle in so einer Reihe Working on 2019. Sprich. Das arbeitet jetzt noch für dieses Jahr. Zumindest Update zu Update wird denke ich mal schwierig. Ich weiß nicht, ob das dann immer gepatcht wird. Ich weiß es nicht, ich denke mal schon. Äh, E-Mail-Change-Methode oder ein unfairfizierter Account verifizieren sozusagen. Wisst ihr Bescheid, weil ich keine meinte? Nicht wundern, ich, ich habe ein bisschen Allergie, noch, deswegen, wenn meine Stimme am Arsch ist, dann wisst ihr warum. Äh, so, hier könnt ihr könnt nämlich, also hier steht nochmal ganz ausführlich da, wie ihr einen Account, der nicht verifiziert ist, verifizieren könnt, dass ihr, sag ich mal, den Boogie Down Dance oder sowas bekommen könnt. etc. Wie gesagt, die ganze Geschichte werde ich euch in meine Beschreibung reinsenden, sprich, einen Download-Link zur Verfügung setzen, wo ihr euch diese Videos downloaden könnt und, und nicht kaufen müsst, sondern einfach downloaden könnt. Sprich, sozusagen Epic Games anschreiben und müsst Epic Games, ähm, ich denke, ich die mal sozusagen anlügen und äh, müsst euch sagen, dass ihr einen Freund äh, gerne was schenken wollt, könnt es aber nicht, weil ihr die E-Mail nicht mehr habt, zwei Stunden Verifizierung sozusagen, weil ihr euch nicht verifizieren müsst und äh, könnt den... Den Kollegen nichts schenken. Deswegen ist es so, so, sozusagen so ein kleiner Trick, sage ich mal. Kann man gleich bei meinem nächsten schauen hier auf jeden Fall. Äh, genau, ihr müsst dann halt drei bis fünf Tage warten, beziehungsweise könnt ihr auch eine Woche, müsst ihr bestimmt noch eine Woche warten. Epic Games schreibt nicht direkt zurück. Äh, wenn ihr die angeschrieben habt, dass ihr euren Killigler schenken wollt, geht aber nicht, weil ihr die immer nicht mehr habt und es nicht verifizieren könnt, euren Account. Dann schreiben die euch zurück. Ich denke mal sogar bei mir war das so, so direkt zurückgeschrieben und wollten von mir Daten haben. Sprich, ich wollte mein, mein altes Passwort wissen oder mein Epic Daten wollten mein Geburtsdatum von dem Account wissen, beziehungsweise wann ich das eröffnet habe, das Account Plus. Äh, wann ich angefangen habe dieses Spiel zu spielen Und das ist Also ihr müsst denke ich mal auch wirklich sehr viele Daten eingeben Sowas war auf jeden Fall bei mir Das müsst ihr auf jeden Fall auch tun Sonst funktioniert die ganze Sache nicht So, ja. dann klicken wir zum nächsten Zum allerletzten Screenshot Wie gesagt, ich werde die alle in, in der Beschreibung reinsetzen Können euch alle downloaden kostenlos. Ja, wie gesagt, hier ähm, hier, jetzt, hier oben ist, ist dieses Formular, was ihr da machen müsst Ihr E-Mail-Adress with your Epic Games Account Ja, 1, 2, 3, 4 denkt man genau die gleichen Abschnitte Die habe ich auch bekommen Werdet ihr auch bekommen wo ihr ganzen Daten eingeben müsst. Hier müsst ihr dann halt auch euren PSN-Account-Daten irgendwie, glaube ich, eingeben noch. Äh, auf jeden Fall, ich weiß nicht, also es funktioniert nicht bei jedem Account, aber es funktioniert. Ich, das weiß ich auf jeden Fall. Ihr müsst euch ein bisschen auseinandersetzen, logischerweise. Und, mhm. äh, wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema habt, dann stellt sie mir einfach in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne fragen, was ihr so gerne als nächstes Video, sozusagen als Videovorschlag habt für mich. Kann ich das auseinandersetzen? Dann kann ich mal andere Videos bringen von eurer Seite aus. Sprich, ihr könnt mir mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, auf welche Videos ihr Bock habt. Ich habe euch ja noch gesagt, dass demnächst eine ReconX-Pad-Montage kommt. Sprich, eine eigene Montage von mir selber. Ich bin dabei, aber ich will, das keine normale, sinnlose Kindergarten- Montage, sondern ich will mich einfach mit diesem Thema einfach gut auseinandersetzen. Sprich, mit dem Programm auseinandersetzen, mit den Clips auseinandersetzen, mit der Musik. Und das braucht halt ein bisschen Zeit. Und dann würde ich sagen, Jungs, äh, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr für Videovorschläge habt. Ähm, ob es bei euch funktioniert, mit einem äh, unverifizierten Account äh, verifizierten Account, umgewandelt, beziehungsweise ob es bei, bei euch funktioniert hat. Dann äh, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Jungs, bis zum nächsten Mal, haut rein.